Wir haben zunächst einmal eine ähm, ja, Kapitalanlage gesucht, um ähm, Wohnraum zu vermieten und hatten das große Glück, dann ähm, dieses Haus zu finden in dem schon mehrere Mietverträge mit der Stadt Oberhausen bestanden. Darüber haben wir uns erstmal gefreut, konnten aber erstmal nichts damit anfangen, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Und diese Dreieckskonstellation, Vermieter, Integrationskompetenzzentrum und Servicebetrieb Oberhausen, ist eine total gute, funktionierende Sache, um halt auch zu sagen, ich bin gerne Vermieter für die Stadt Oberhausen. Ich war in Tunesien Sängerin, äh, alles arabische Musik äh, gemacht und ich bin hier gekommen, habe ich am Anfang meine, äh, meine Arbeit nicht gefunden, alle Sängerinnen, weil das ist schwer hier äh, arabisch zu singen und die Leute schwer zu verstehen. Oh, und dann habe ich hier äh, bei Kitef die Chance bekommen äh, zu singen. Ich finde die wirklich äh, das KTF-Team äh, für, für uns äh, immer da war. Ich möchte den Assistent machen oder äh, wie gesagt äh, Ambulant. Und ich wollte gerne, äh, also ehrlich gesagt, äh, Ausbildung von Schreiner machen. Aber hier ist KITIF für mich wie Familie. Ich habe eine Familie. Ich bin allein in Deutschland. Mal ich komme zum Oberhaus, ich kann niemals Englisch oder Deutsch Und dann Ich komme bei KITIF, langsam, langsam machen, kontaktieren.